Ja, wir kommen jetzt äh, auf eine Insel, und zwar Samsung The äh, Das ist ja auch ein äh, Designer-Fernseher, auch von Designern äh, kreiert und geschöpft. Also wir haben hier den LS01B, 65 Zoll, 55 Zoll, 50 und 43 Zoll. Und hier haben wir jetzt auch, also wir sehen hier auch schon, Reflektion entspiegelt. Wir haben hier eine gewisse Ablagefläche, ja, ja zum Beispiel, aber bitte Kunststoff. Und äh, wir haben hier wirklich ein extrem außergewöhnliches Design. Ja, ja ich glaube, also, Ich, auch, ich glaub, sehr, hier auch so ein bisschen äh, die Philosophie verfolgt, dass so ein Fernseher nicht unbedingt von der Wand stehen muss. Ja. Man, auch von hinten äh, ist dieses Gerät durchaus ansehnlich. Das heißt, man kann den auch mehr in den Raum reinstellen. Gerade bei riesigen Wohnzimmern, bei großen Designerwohnzimmern ist das ein entscheidender Vorteil. Denn da wirken gerade so Geräte an der Wand oft verloren. Also das ja. stelle auch gerne mal... Mehr in den das ja. ist ein Gerät, das kann man einfach besser platzieren. Das ist der gestalterische Gesichtspunkt, ja. der hier natürlich auch eine große Rolle spielt. Und wir haben auf der Rückseite, äh, haben wir ja schon gesehen, genau. das ist jetzt zwar nur ein Imitat. Aber das man ist sieht jetzt, deshalb hinten keine Anschlüsse und äh, das ist alles verdeckt. Genau, alles abgedeckt und alles geschlossen. Und wir müssen ja dazu sagen, wie das Kabel durch den, durch den Fuß geführt wird. Wenn man das jetzt noch geschickter macht äh, mit dem Restkabel, dann sieht man überhaupt keine Kabelzuführung mehr. Das ist schon schön genau. gemacht. Man kann ja auch irgendwo stehen und man hat überhaupt kein, kein äh, störendes Kabel mehr. Genau. Und dann, wir haben ja sowieso äh, das meiste. Äh, ja, wir haben ja hier diese ganzen Apps schon integriert. Genau. Also so ein Gerät braucht auch gar nicht mehr viele Zuspieler und HDMI-Kabel und so weiter, denn... Der kann seinen eigenen Content liefern. Ich brauche eigentlich nur noch Strom. Man braucht nur, eigentlich nur noch das Stromkabel. WLAN. Genau. Und, und das dann ja kann es losgehen, also dann kannst du anfangen zu streamen, bis der Arzt kommt. Also wir haben hier Netflix, Amazon Prime, Sky Ticket wahrscheinlich. Ne? Ja das und die Fernseher noch. werden ja auch von Generation zu Generation einfach schneller in der Bedienung. Das Sohn ja. oder wie heißt das, das Sohn oder Dazun? Dazun. Datson, genau. Datsen. Datsen. Datzen, datzen wir ein bisschen und äh, wir haben natürlich auch andere, äh, andere Apps noch, die man da jetzt nutzen kann. Also da ist wirklich äh, großes Angebot steckt da im System und da gibt es ja auch, sagen wir mal, für die, für die deutschen Modelle gibt es Made for Germany, wo da auch teilweise ähm, schon sechs, bis zu sechs Monate. Kostenlose Abos äh, kannst du dir da holen und äh, das ist alles mit dabei. Aber das sollte man mal vielleicht, weil sich das ständig ändert, äh, der F Funktionsumfang und Inhalt. Äh, da muss man mal äh, bei der Samsung-Seite muss man mal nachlesen. Äh, wie gesagt, Samsung Made for Germany, äh, was da jetzt im Detail alles drin ist und äh, ja, erkundigt euch da bitte. So, dann haben wir hier auf der Rückseite auch wieder einen Designer. Genau, hier sieht man Fernseher, Fernseher betrachten kann. Den, so, man auch mit den, den kann man jetzt mit der Fernbedienung wahrscheinlich drehen, genau. Also ich habe jetzt schon mal versucht, das ist wahrscheinlich, das ist elektrisch, ja. Und da kannst du den Fernseher Sogar drehen und ja, mit Sicherheit eine schöne Lösung für, für das moderne Ambiente. Gut, also wir sehen auch hier, die Bildqualität ist auch hier, wie gesagt, sehr gut. Beziehungsweise, ja, es ist natürlich, ja hier kommt es jetzt mehr auf das Drehen an, das wollte ich jetzt nicht anders sagen, aber trotzdem, es gibt da Fans dafür, die sowas jetzt ganz speziell toll finden und da muss man eben, wie gesagt, einfach mal das ganze Thema jetzt mal so belassen.